Servus und bei Not Another Dope Show. Heute dachte ich mir, erzähle ich euch einmal ja ein bisschen was über ähm, das Phänomen von der Nadelgeilheit. Irgendwie äh, trifft es so einem zu Beginn von der, von der Sache. Wenn man, wenn man drauf kommt ja, und anfängt zu spritzen, dann äh, kommt es so, dass man so richtig Spaß dran findet, sich so in die Adern eine Nadel reinzustecken, abzudrücken und dann einen Turn zu haben. Ähm, das ist total es weil eigentlich war ich ja immer ein Gegner von Spritzen, ne? ich habe das gehasst, ich habe auch keine Tabletten schlucken können, das, das ging alles gar nicht. Es kam erst als ich äh, auf dem Zug war, die ersten paar Male und äh, Medikamente nehmen wollte, um mir das Ganze zu erleichtern. Da habe ich gelernt zu schlucken, also, Tabletten zu schlucken und äh, ähm, ja. Und die Spritzen habe ich ja schon mal erzählt, wann das so das passiert war. Das hat von der Robert gezeigt in Augsburg. Als ich zum gebeten habe. Hat das mal erklärt, weil das ist immer safer use. Wer in Bayern lebt, der weiß, dass man da sowas nicht erfährt. In keiner Schule, auch nicht bei der Drogenberatung. Und zwar ist damit gemeint, wenn man sich äh, die Nadel in der Wenig drückt. Ja, weil In die Arterie wäre es nicht lebensgefährlich, wahrscheinlich töten. Zumindest ist mir das so beigebracht worden, auf jeden Fall ist es schmerzhaft. Und ähm, du merkst das dann, wenn die Spritze pocht. Ein, ein Stich, das tut schön scheiße weh, aber wenn du das Klopfen in der Spritze hörst, spürst wie beim ähm, Puls. Also, dann auf gar keinen Fall abdrücken, das wäre tödlich. Ich sage dann, du willst sterben, aber dann würde ich dir jetzt keine, keine Anleitung geben, weil ich auch gar nicht weiß, ob das überhaupt angenehm ist, wenn man da stirbt oder ob das äh, ein glatter Tod ist. Ein Herointod zumindest ist ein schöner Tod, weil es schnell geht. Für dich aber oder für diejenigen, aber gar, auf gar keinen Fall für die Angehörigen. Für die ist das richtig ätzend, deswegen ist es nicht zu empfehlen. So. Spritzengeilheit. Das hat bei mir so weit geführt, dass ich mal Thermaltropfen gespritzt habe, weil ich gehofft habe, dass es das kickt. Das einzige was es gemacht hat, ist, dass ich diesen, diesen Geschmackstoff nicht mehr, das ist toll. das kotzt mich so an, ich kann nicht mehr riechen. Weil es ist so, wenn du, wenn du die hier spritzt, wenn es gut gutes ist, dann hast du diesen Opium Geschmack im ist es frisch mit, weiß ich nicht, Essig ausgewaschen oder so dann hat man Essiggeschmack im Mund. Ist es mit irgendeinem Mist aufgestreckt, dann kann es passieren, dass man auch diesen Geschmack im Mund hat. Und äh, die Münchner, die Anfang der 90er, Ende der 80er, als im Balkankrieg war in, in Bayern, äh, in den Balkankrieg war und die Flüchtlinge aus Albanien da waren in Bayern. <lacht> Balkankrieg in Bayern. <lacht> ja, auf jeden Fall war das halt damals auch so, dass die irgendwas reingestreckt haben, das mir auch geschmeckt hat, ja, das war so ganz widerlich und das Problem ist, dass äh, als ich eingesperrt worden bin, ja von diesem Zeug habe ich einziehen müssen und es war wirklich so brutal in den Gelenken, dass wenn die mal eine Zeit lang stillgelegen sind, wenn ich so angenommen bin, wird mein Arm ausstrecken, das war nach dem Zug erst, und mit meinen Arm ausstrecken, da habe ich einen unglaublichen stechenden Schmerz im Arm verspürt ja, und musste erst paar mal mehr machen, damit es dann wieder ging. Ja? Und damit der Schmerz weg war. Das habe ich aber noch lange gehabt, seit schießt mich tot ein, zwei Monate. Und dann habe ich das ja nicht mehr gehabt. Ja? Dann habe ich da das Ziel in die Beine die ganze Zeit gespürt. Aber nicht mehr das in die Arme und sind nicht damit auch noch zum Arzt gegangen. Weil in äh, JVA Bernau über also Bayern brauchst du nicht wirklich zum Arzt gehen, es sei denn du bist wirklich kurz zum Sterben. Oder du musst irgendwie zum Zahnarzt. Äh, Und dann rentiert sich das. Ja. Ja, das sind wirklich ein Metzgerer. Das sind so, so, pff, interessiert mich wirklich. Da musst du wirklich todkrank von draußen den Schein mitbringen. Aber wenn du einen äh, BTM-Eintrag hast, also einen dann hast du auch da schon wieder verkackt. Weil auch da wird man anders behandelt. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass das Ganze halt äh, gar nicht legal ist dass man die Menschen unterschiedlich behandelt, aber die müssen ja versuchen irgendwie ein Gefängnis äh, Drogenfrei zu freizuhalten, was gar nicht möglich ist. Meines Erachtens gibt es überhaupt kein Gefängnis, wo es gar keine Drogen gibt. Zumindest nicht in Deutschland. Ich ja. bin mir sicher, dass hier in jedem Gefängnis was kriegen kannst. Und dass dieses äh, Verweigern von frischen Spritzen und Nadeln und äh, Tupfern eigentlich nur neue Opfer geschafft. Ja? Ich zum Beispiel habe mich mit Hepatitis C angesteckt. Genau. Da ich so ziemlich am Anfang, wo ich erst einmal Schore gekriegt habe und eine Spritze haben wollte, weil ich mich umbringen wollte. Und das Einzige, was passiert ist, also ich so zu war, dass ich wieder Lebens <lacht> Lebensfunken gespürt habe und äh, dass mich halt jetzt angesteckt haben und dachte, na gut, dann ist er selbst wieder verraten. Aber dieser Lebensverlust, kam mit der Zeit dann wieder. Aber irgendwas hat mich geritten, dass ich es unbedingt wieder mal mit der Nadel haben wollte. Versteht ja? Das ist äh, ganz seltsam, was das genau ist. Aber ich denke mal, das ist ähnlich wie das Zigarettenanzünden, wenn man aus einer Bahn aussteigt und die erste Handlung ist, der Kippe anzünden. Das ist ja das Belohnungszentrum, was dich da veranlasst dazu, dass du das machst. Und genau das gleiche ist vermutlich auch bei den Nadeln. Ja. Warum würde ich sonst einen Tilidin-Tropfen spritzen? ich kommen auf so eine Idee, ich werde mir gleich mal noch so einen Zug verpasst, weil zu spät. Aber hey, also Heute äh, rede ich so, ey, warum habe ich denn das so gemacht, aber ich habe es gemacht und damals fand ich es eine gute Idee. <lacht> ich saß so da mit Spritzen und die, die, diese Tropfen und die Tramaltropfen auch und, und ja, das war halt immer so, die Tramale habe ich ein paar Mal probiert gehabt, weil ich ja gewusst habe, dass da kein Naloxon drin ist. Aber das klingt halt einfach nicht so, es kippt nicht und gar nichts, das ist irgendwann einmal das komisch im Kopf. Und ich glaube, das löst auch so eine leichte Psychose aus und man so Optik schiebt, das seltsame. Das, und so große Bepülen, also ich kriege richtige Schüsse auf dreimal, wie auf äh, LSD. Der Geschmack ist so widerlich, dass ich halt das nicht mehr anfassen kann und mag. Und beim TDD war es halt so, ich sofort auf den Zug so, Das war aber nur ein, ein Bruchteil von dem, was ich immer von dem anderen gefordert habe, zum Ausprobieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kenne auch Leute, die Tabletten zerdrücken und dann die auf und spritzt. Das ist Wahnsinn. Das macht die Adern kaputt. Und es ist auch gefährlich, weil es kann das Herz kaputt machen, dann bist du halt sofort hinüber. Weißt du, solche Spielereien und Spirenzien. Wie bin ich überhaupt da drauf gekommen? Wie kommt man drauf als.. Zu diesem Zeitpunkt, äh, wer denn während der Ex-User, weil ich habe ja schon äh, einen Kampf aufgenommen gehabt, zum aufhören. Wie komme ich da auf so einen Scheiß? Ganz einfach, ich haben ja an meine ersten Haftzeit äh, erinnert, wo ich mit Mick in Stadelheim gesessen bin, in meiner ersten U-Haft. Und er mir erzählt hat, diese sie tramal aus der... Ähm, also aus dem Sunny-Bereich. Also man, man kann ja auch als Kranke eingesperrt werden. Oder wenn du krank wirst wenn du in der Uhr, dann kommst du ja in Spezialabteilung, wo halt nur die Kranken sind. Und da kriegt man auch Medikamente. Hin. Der eine oder andere nimmt sein Zeug nicht, sondern nimmt es zum Tauschen für Tabak her und so und hast du halt dann Thermalzäpfchen. So. Die kannst du aber nicht einfach so schlucken, die schmeckt wieder lieb, weil alles wachs ist. Also was haben die da gemacht? Die haben dann die Bombe genommen, also ein Messkaffeepflanzen wäre es, ganz sauberes, heißes Wasser rein, also Wasser rein, pausiere ein heißes Wasser ab und haben in einer Schüssel obendrauf ja, draufgestellt und da dieses äh, dreimal mit Wasser rein, damit sich das Dings, das Wachs löst und obendrauf schwimmt. Dann das Wachs weg, mit der Spritze rein und das ölige Substanz, die dann noch schwimmt und haben die aufgesaugt. Die dann nochmal separiert auf den Löffel rauf, noch einmal jetzt, einen Wattebausch drauf, damit man einen, einen äh, Sieb hat und hat das durch den Sieb aufgesaugt. Ja, und das haben sich die ja, geballert. Hat er mal so erzählt, muss war angeblich geil gewesen sein. Nur deswegen, wegen dieser Geschichte habe ich mir mein Kameran überhaupt verschreiben lassen la offen, dass ich da so einen kleinen Kick habe als Notlösung war hier zu teuer und die Repression in München so hardcore und überhaupt das Zeug ist auch jetzt gerade rein und die Leute ziehen sich gegenseitig ab die ganze Zeit und äh, ganz üble Sache. Und da habe ich halt keinen Bock drauf gehabt, also habe ich Auswege gesucht. Aber diese scheiß verdammte Nagergeilheit, hey, ehrlich, die war so zum Kotzen am Ende. Und ich glaube, dass es auch heute noch so wäre, Das würde ich mir eine Substanz Diejenigen wollen, Koks oder Heroin, dann würde ich spritzen wollen. Dann würde ich es nicht schnupfen wollen oder auf dem Blech rauchen oder sonst irgendwie. Deswegen, ach, und wahrscheinlich könnt ihr nicht mal die richtige Dosierung hinkriegen, dass wäre ja das ist schon nicht tödlich für mich, bleibt beim ersten Mal aus. Von daher bin ich gehalten im Mist. Auch diese Versuche waren nicht gerade toll, hey, das war nicht witzig. Auch im ist sind selbst gebaute Spritzen, einen Kugelschreiber, eine Kanüle und deswegen verschweißt und hinten ein zweiter Kugelschreiber zum Schieben, also das ist alles, oder so eine Pipette. Es <lacht> ist schon krass, also der Mensch wird sehr erfinderisch, wenn er sich irgendeine Substanz reintun will in seinen Körper und das möglichst sparsam und richtig krass wirkend. Empfehlen kann ich überhaupt gar nicht mehr, heutzutage würde ich sagen, nee, lass was sein. Ja. Wenn du da ist immer noch eine Steigerung dann da, wo du sagen kannst, okay, ich habe aber immer noch nichts, ja, ich höre lieber auf, bevor ich, ja. Aber was mich so getriggert hat eigentlich, ich habe recht gute Ader an mir. Schatz mal hier, so auf meine Hände, ich hoffe, du kannst das sehen. Und... Jeder auf Therapie war ein Herrsching, hat mir gesagt, denn und deinen Adern wäre ich nicht auf Therapie gegangen. Viele haben nur wenigen Kur gemacht, die waren auf Therapie, damit die wenigen so weit verheilen und so gut sind wieder, dass sie wieder treffen können, damit sie wieder raus können und weitermachen. Ein großer Teil war nur auf Therapie, weil er aus dem Knast raus wollte und hat das Ganze nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist mit einem Grund, warum dass man in Bayern nicht mehr so viele Menschen einfach auf Therapie gehen lässt. Da sind die ganze abgerückt davon. Also da hat man ja Zeit lang richtig viel Geld ausgeben von Seiten der Rentenkassen, damit die Menschen äh, wieder, wieder äh, Mitglieder der Gesellschaft werden können und da äh, Geld verdienen und arbeiten und alles. Und ein großer Teil hat es halt bloß sagt, zum mich mit der ja, mir war es so, als ich da in diesem Aufnahmegespräch war, da hat mich der Tür gefragt, warum hast du denn den Drogen? Und ich konnte das nicht beantworten. Ich konnte es ehrlich nicht beantworten zu dem Zeitpunkt. Und ich gesagt, naja, was mir schon Spaß macht. <lacht> Und das hat für alle nicht lustig, ja. Ich schon, weil das ist halt die Wahrheit, weißt du, was soll Die haben sich alle schon verstellt gehabt. Für die Therapeutin, wenn ich drin sitzt, damit sie jetzt Status wird verlieren. Selbst Selbstfreilich ist das der Grund, warum man drüben nimmt bei Spaß macht. Deswegen probiert man sich da halt mal quer geht. Aber Safer Use ist halt schon sehr wichtig. Und dieses Wort habe ich das erste Mal da drum beraten können. Die haben mir das dann erklärt. Kommt raus in Bayern. Ne? Der hat mir da erklärt. Wir sind halt für Safer Use ernst und davon kriegst du von den Spritzen und Topfer und so einen Behälter, oder du den gebrauchten Spritzen reinmachen kannst. Das war super, Alter. Ich musste mir keine Spritzen, kein Werkzeug mehr kaufen. Ich hab's es mit gekriegt. Dann habe ich auch gefragt, wo kann ich denn mir das verschreiben lassen? Wo kriege ich mir den Saft her? Da war mit der noch gar kein Thema zu dem. Zeitpunkt gab es das noch nicht, keine Programme. Die haben gestritten bei der CDU, SPD und Grüne, die haben aber wieder gestritten wie blöd, weil die CDU und CSU keinen Millimeter und kein Deutsch abweichen wollte von ihrer scheißrepression. Die haben Leben zerstört ohne Ende. Und als sie so das am Streit waren, hat nächstens München gesagt, okay, wir äh, machen diesen Kodinsaftversuch. Und das hat angefangen, ab da wo München Landkreis war, mit Gilchen so. Und das war es auch gleich Arzt. Das heißt, er hat den ganzen Landkreis bedienen müssen. Die ganzen Junkies sind zu diesem einen Haus. Als marschierten haben sich dort Rezepte geholt für Rotmol, für Flimidazephan, also dasselbe, <lacht> Diazephan, Valium, ähm, als Saft eben. Und was haben wir uns noch geholt? Barbiturate haben sich einige geholt. Ja, alles mögliche. Ich habe bei dem Vorrat angelegt sogar. Wenn ich nur ganz ehrlich sagen, die Tabletten, die waren schon hardcore, die haben mir da Und auch sehr viel. Und ich war auch eine Zeit richtig hoch, krass hochdosiert, damit wir einpfiffen wie es mal ist, weil ich krieg's ja. Und ähm, habe wahrscheinlich ein paar Mal wirklich Kacke gemacht. So wirklich Blödsinn. Dinge, die man nicht tun würde normalerweise. Und das ist mir dann erzählt worden. Ich weiß es aber halt nicht mehr. Und äh, und das hat mich dann dazu bewogen, das wir runterzuschrauben und vor allem ein Kribbeln im Kopf. Das ist Gefühl, ähm, kenne ich auch heute noch. Wenn ich, sagen wir mal, zu viel Zucker esse, drei Tafeln Schokolade zum Beispiel am Abend, beim Schlafen gehen, wenn ich essen würde, oder zwei glaube ich auch, wenn ich mir schon aus oder drei am ganzen Tag, weil das ist sehr viel Zucker. Dann habe ich am nächsten Tag das Kribbeln im Kopf. Und genau dieses Gekribbel habe ich damals auch gehabt. Von den Tabletten und vom Saufen aber ja, ich bin halt in München durch die Clubs marschiert und habe halt Tabletten eingeschmissen und, und Alkohol gesoffen. Aber ich weiß halt nicht mehr so viel davon. Ne? Weil so wie das Zeug enthemmt, ist es dir zu bauen, So vergesse ich das davon auch. Äh, eine Geschichte erzähle ich. Da war ich im ähm, Backstage. Ich ne? habe da mit Leuten gefeiert und habe Geschichten erzählt von mir. Und auch, dass ich, ich schmucke und bla bla bla. Und dann komme ich auch eine Woche später an die Bar hin und kaufe mal einen Whisky Und die hinter der Bar sagt zu mir, kennst du mich nicht mehr? Und dann erzählt die mir so Sachen, dass ich da alles erzählt habe. Und das war dann für mich ganz klar der Schlussstrich, sowas äh, zu machen. Ich kann nicht rumlaufen und den Leuten seine so Geschichten erzählen. Was an die gut Ja, aber das war halt zu der Zeit. Wenn die Leute gewusst haben, dass man mit Drogen zu tun hat und dass man eine gute Quelle hat oder dass man selbst eine gute Quelle ist, dann hat man Freunde gehabt ohne Ende. Keine echten, aber die Leute, die hier zuschmeißen können, mit den Leuten ja, überall Klingeln dauernd die kann über die abschneiden. so, weißt du? Das ist äh, eine Lektion, die lernt man dann, wenn man Hilfe bräuchte von diesen Menschen. Zum Beispiel, wenn man einen Knast sitzt und ein paar Briefmarken bräuchte und du hast nicht viele, so drei Stück, dann schreibst du deine Eltern an und kannst da zwei Leute anschreiben. Und du schreibst natürlich die an, die am nächsten stehen, die am meisten von dir wissen. Und bittest drum, darum, dass sie dir ein paar Briefmarken schicken und dann kriegst du so einen kalten Brief mit vielleicht einer Marke drin oder zwei und schon so kalte Schulter, dass sie keinen Bock mehr haben, mit dir Kontakt Ja, Du bist empfänglos. Ja, dass sie Angst haben, dass wenn der Staatsanwalt die Post liest, vielleicht irgendwelche Schlüsse ziehen könnte mit den Leuten draußen. Und dann haben die das Schuss, dass sie erwischt werden und so. Und der, sogar mein Diener hat mir geschrieben, weißt. Ja, der war irgendwo in den Bergen mit seiner Freundin und dem und Mutter und so, hat versucht aufzuhören. Und hat mir da einen Postkarte geschickt. Total nett, was du. Das, das hätten andere an. gar nicht mehr gemacht. Das war dann auch nicht mehr so schwer für mich, Bayern zu verlassen, da waren ein paar wenige Leute. Alex hieß der eine, der so sich wie mich hat, wo ich gerade das letzte Mal eingesperrt war. wo viele Scheißsachen passiert sind, auch, da war er schon da für mich, aber kaum war ich draußen, weißt du. Ich habe so ein paar Mal probiert, Kontakt aufzubauen, wollte er nicht, so, weil ich nach Berlin lang bin. Dann war er da richtig sauer, weißt du, gehst schon wieder, was weißt du, gehst nach ja, ich hab gesagt, ich bleib noch mal in Bayern, Alter. Hey. Hey. Das Thema, da mit Menschen umgeht, das ist schon hardcore. Aktuell jetzt gerade wieder mit diesem Ankerzentrum, hey. reiten sie da rein, die, die krassen hey. das suchen dauernd die, die Zimmer von denen, nennen das die, die Also Menschenrechtsbücher ohne Ende, momentan gerade, hey. das ist so zum Kotzen. Man nimmt es mir nicht, wenn wieder möchte ich anfangen wurden Drogen zu nehmen. Viele junge Menschen, plötzlich harte Drogen, weil also wieder No-Future ist. Das war bei uns in den 80 er No-Future. Ich bin die No-Future-Generation übrigens, die Knie Bock. Könnt ihr mal googeln, was das heißt. Peace out.